die Kalibrierung Ihres Monitors versehentlich verstellt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor. Die Kalibrierungsverstellung erkennen Sie daran, dass wenn Sie auf die Icons tippen, diese nicht mehr aufgerufen werden, sondern Sie seitlich, also neben den Icons, drücken und erst dann der entsprechende Befehl ausgeführt wird. Die Kalibrierung ist relativ einfach durchzuführen. Sie gehen bitte wie folgt vor. Sie schalten Ihren Monitor aus betätigen den Türöffner und halten gedrückt. Es erscheint ein rotes Kreuz, welches Sie jeweils immer betätigen. Nun ist Ihre Kalibrierung wieder eingestellt und Sie können Ihre Anlage weiter nutzen.